unser Tapir-Nachwuchs hier Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist unser kleiner baby tapier Ah, hier vorne läuft er rum Ja, Jungtier, äh, gerade frisch auf der Welt Boah, nicht wirklich tolle Werte, naja, schade <lacht> <lacht> ähm, Da hoffen wir mal, dass der dann irgendwann vielleicht nochmal, äh den verkaufen können oder sowas in der Art irgendwie Ah, wir haben neue Souvenirladen, haben wir jetzt freigeschaltet. Perfekt. Ähm, und wir können jetzt auch mal im Strom noch ein bisschen vor, wenn vorschlagen. Dass wir so ein bisschen Solarenergie und sowas kriegen, also ein bisschen nachhaltig auch die Energie erzeugen hier bei uns. Äh, und den Souvenirladen platzieren wir natürlich jetzt auch mal. Gucken wir mal, wo ist denn der Souvenirladen? Äh, Merchandise. Ne, da ist er nicht. Finanzen, Getränke, Informationen. Ach, ein Zubiner laden gerade freigeschaltet. Jetzt Fantastic, haben wir den? Den haben wir, glaube ich, schon, oder? So, Momentum. Drink, Food, Info, Merchandise. Der hier vielleicht? Blue Looney Blues. den hatten wir, glaube ich, schon. Oder? Den noch nicht. Ach, wir hätten den schon hier gebaut, aber so wie es aussieht, haben wir den noch nicht gebaut. Dann bauen wir den jetzt mal. Der kommt dann hier vorne hin. Der ist dann natürlich wieder blockiert, okay. Ach komm. Ist ein Ernst, Der sagt, er ist blockiert. Vielleicht kriegen wir ihn hier hin. Das geht. Sehr gut. Äh, Dazu stellen wir natürlich noch einen Verkäufer nochmal eben ein. Gut, das haben wir auch. Ich dachte, wir hätten noch mehr Freigeschaltet. Moment. Äh, was sagt unsere Veterinärforschung? Bei den Springböcken müssen wir weiter forschen. So, damit wir dann die nächsten Tiere in den Park reinholen können. Ähm, und dann schauen wir nochmal eben hier bei den Souvenirläden. Hats Fantastic. Ah, okay. Hats Fantastic haben wir freigeschaltet. Einrichtungen. Wo haben wir ihn? Ähm, dann bräuchten wir erstmal. Also ein leerstehendes. hier den, den Laden den kleinen Laden den packen wir hier hin äh, dann gucken wir bei Merchandise Hats Fantastic da das wahrscheinlich hier bearbeiten Edit Group Mode ähm, Einrichtungen Hats Fantastic Oh. Okay. It's fantastic. Sehr gut. Jetzt haben wir auch Herz, Fantastic, fantastisch. Und dann kaufen die Leute hoffentlich da jetzt fleißig ein und kaufen Hüte, kauft euch Hüte. Das ist natürlich genial, wenn jetzt wenn wir jetzt mal richtig schön Asche machen durch die ganzen Hüte, die wir verkaufen. Ich halt, verstehe es halt nicht, dass man halt, also was hier los ist. Setzen wir den Mandrill mal hier rein. Da, der ist ja hier schon. Habt ihr gesehen? Der war da vorne schon. Also der, der ist schon im Gehege. Genauso wie die Antilope hier. Die, kann, die können eigentlich nicht im Tierhandelszentrum drin liegen. Geht eigentlich nicht. Und der, der auch. Also es ist halt irgendwie. Ähm. Verstehe ich nicht, um ehrlich zu sein gerade. Es wird, glaube ich, schon weniger hier, oder? 20 von 30, ja. Naja. Wir müssen es leider so äh, einzeln machen, oder? Wir können die Tiere vielleicht. Tiere. Vielleicht können wir die jetzt, wenn wir die jetzt ins Handelszentrum alles schicken, hier. So, ins Handelszentrum schicken. So, zack, die sind jetzt da draußen. Und jetzt gehen wir nochmal, sagen Ort-Handelszentrum. Das ist so, wie wir jetzt alle aus hier. Und sagen jetzt, verlegen und in das Gehege hier rein. Vielleicht klappt das. Dass sie dann halt aus dem Handelszentrum verschwinden. Also wir schicken sie ins Handelszentrum rein, obwohl sie eigentlich schon im Handelszentrum sind und dann ziehen wir wieder zurück. Könnte funktionieren unter Umständen. Äh, wir machen natürlich auch noch Gewinn, das ist auch schon mal ganz gut, grundsätzlich. Ähm, und die Bewertung vom, vom Zoo steigt auch immer weiter und weiter und weiter. Auch schon mal schön. So, jetzt kommen hier die Tiere langsam an. Wir spulen die mal ein bisschen vor. Und gucken mal, ob das jetzt geklappt hat, vielleicht. Ah, Tierhandel. Ihr ja, Handelszentrum. Nicht, ne? Also wobei, es wird weniger. Guck mal. 18, 30. Wo waren das jetzt schon alle? 14. Okay, okay, es, es funktioniert. Ich glaube, es funktioniert. Ah, immerhin. Dann machen wir das gleich nochmal mit den V und auch nochmal komplett einmal. Ähm, und dann sollte das doch klappen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, haben wir den Bug erfolgreich äh, behoben, ohne dass wir großen Aufwand betreiben mussten dafür. Ähm, deswegen gehen wir jetzt einmal bei den, den Zoo, gucken uns die Tiere nochmal an und, ähm, gehen dann, wo sind die? Die Frauen hier. sie jetzt verlegen? Nee, gehen zum Handelszentrum. Handelszentrum bewegen. Zack. Alle raus. So. Raus aus dem Gehege. Alle Mann. Noch mehr Frauen hier irgendwo. Sind alle jetzt im Handelszentrum. Aber keine können Art suchen, ne? Blauer V, Ja. das sollte passen. Nehmen wir die jetzt alle aus? Hm. Zack. Sagen, verlegen und hier ins Frauenland rein. Das könnte doch funktionieren. Das äh, sieht doch schon mal ganz gut aus. Wenn das jetzt klappt. Ist das natürlich ein Traum. Das wird jetzt einen kleinen Moment dauern, weil jetzt alle möglichen Leute mit beschäftigt sind, die Tiere hier reinzubrachten in das Gehege. Aber sie laufen hier rum, trinken, essen, sind, glaube ich, happy und zufrieden. Oh, ein Mandrill ist äh, trächtig. Nachwuchs erwartet im September. Wo die eigentlich schon durch ist hier vom Alter her. Also eigentlich dürfte sie schon... Vielleicht wurde sie kurz, äh, kurz vor Ende äh, nochmal geschwängert. Und gucken wir uns mal bei dem Mandrill mal das Sozialverhalten an. Adult Population sieht gut aus. Sie fühlen sich also ähm, wohl soweit. Ja. Am Rückzugsort haben wir das Gelände passt, die Bepflanzung passt. Ähm, da sieht soweit alles äh, safe aus. Ja, und jetzt schauen wir mal. Unser Tierhandelszentrum, das Tierhandelszentrum. Sechs sind immer drin, okay. Ähm, den verlegen wir jetzt hier in den Affenstall rein. Ja, das sind weibliche Frauen hier, okay. Ja, wobei, die werden auch transportiert gerade, sehe ich. Dann warten wir da noch mal kurz ab, bis die alle fertig transportiert sind. Also ja, wir können natürlich immer noch hier ins Faunland auch reinlaufen und sich da so ein bisschen im Gehege bewegen, was ich halt auch mega cool finde, dass es bei einigen Tieren halt geht. Es ist viel Müll vorhanden, das heißt, wir sollten vielleicht nochmal äh, einen weiteren Mitarbeiter einstellen, und zwar hier so ein Zoopfleger. der sich dann um den ganzen Müll kümmert. So, Springböcke leiden in niedrigem niedrigen Wohlbefinden. Warum? Sozialverhalten. Soziale Gruppe, zu viele ausgewachsene Tiere. Okay. Das heißt, wir müssen bei den Springböcken vielleicht nochmal ein bisschen gucken. Forschung abgeschlossen. Ähm, für die Springböcke. Sehr gut, was haben wir denn da Schönes? Äh, wir haben besseres Futter, mehr Informationen äh, und vielleicht sogar ein Spielzeug entdeckt. Machen wir gleich mal rein. Ja, also die ist wissen wir doch bereits. Äh, da müssen wir gleich mal gucken, ob ein paar Springböcke nochmal loswerden. Aber eigentlich sind zu wenig Tiere drin. Da müssen eigentlich mehr Springböcke rein. Normalerweise. So dass ich die Warnung auch nicht wegklicken kann, das ist es natürlich auch ein bisschen doof. Tierhandel. Ähm. Hier haben wir auch noch. Also das ist, wobei sind einmal eine Rappenantilope antilope rein verlegt in das Gehege. Äh, und der Springbock hier wird auch nochmal verlegt. Hier rein. Dann springen wir mal vor und gucken, ob das klappt oder ob es nicht klappt. Der Mandrill wurde, glaube ich, auch nicht, äh, glaub ich auch nicht verlegt, wenn ich das richtig sehe. Ansonsten müssen wir da nochmal äh, gucken. Ich glaube, die Mandrill haben wir hier schon öfter verlegt gehabt, meine ich zumindest. Zumindest gerade meine Vermutung gewesen. Ja, dann gucken wir uns nochmal Simba Bayo an. Simba und Bayo. Die Doch, sehen sind die Namen? Simba. Ah, und da war doch gerade Bayo, ich habe gerade gesehen. Und äh, Bayo, die werden ins Handelszentrum geschickt. Was ist mit dem Tapir los? Ach, der Tapir hat Stress. Okay. Gut, jetzt gehen wir auf den Zoo. Äh, gehen einmal, und der eine Mandrill war es ja auch noch. Der war noch ziemlich jung vom Alter her. Ähm. Amina, ja, da ist auch noch. Ab ins Handelszentrum erstmal. Gut. Ähm. Ort, Handelszentrum. Beide Springböcke. Ah, äh, beziehungsweise äh, Rappenantilope und der Springbock. Die verlegen wir jetzt hier wieder zurück. Sollte das auch gleich passen. also ist diesen lästigen Bug los. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ja, die werden jetzt hier gerade reingebracht. Oder im Tierhandel mal. Ja, jetzt noch ähm, Amina da. Und die schicken wir dann jetzt natürlich auch wieder zurück vom Handelszentrum ähm, ins Gehege. In den Affenstall. dann haben wir es gelöst. Perfekt. Gut, wir hatten bei der Veterinärforschung die läuft gerade nicht, die sollten wir wieder anschmeißen. was noch ein Mann drin, ist noch wieder trächtig. Äh, beim Strom müssen wir auch noch mal weiter forschen. Damit der Strom auch noch mal fertig wird. Was macht er hier? Achso, er prüft das Gehege, glaube ich, ne? Ja, der macht hier ein bisschen, der macht das Gehege heile. Da muss immer wieder ein bisschen ausgewässert werden, zwischendurch. Boah, schön, dann haben wir erstmal die ganzen Stellen, <lacht> Ja, das ist, eine, das ist eine Dame. Was ist das hier alles noch heilig, Jordan ich ich, ich, ich, ich, ich, mach da ein Loch rein. Ja, ich sehe das ganz genau, ich beobachte das. Oh, hier ein zwei rappen, äh, Rappenantilopen. äh, immer die ganze Zeit rappen, weil ich dachte, die, die rappen, aber... Sehr gut. Ja, so ist die Natur. In äh, einem... Einen Raum. Ja, aber ich glaube den Besuchern gefällt, was sie hier sehen. Da werden auch fleißig Fotos und so gemacht. Und äh, die Rappenantilopen und die Springböcke können auch zusammen in einem Gehege untergebracht werden. Ähm, das ist kein, kein Problem. Achso, zu wenige. Okay, ja, genau. Deswegen haben wir, ja, holen wir uns ja noch ein paar Springböcke jetzt. vielleicht. Ich glaube, ein oder zwei Springböcke dürften dann reichen. Ähm, gucken wir mal Tiermarkt. Und zwar brauchen wir da den Spießbock, sondern den Schwimmbock. So, hier haben wir einfach 133, den nehmen wir mal auf.